Sauber. Schönen guten Morgen. Morgen. So. Wir waren nicht im Meer, wir Schwitzen. Fühlt sich gleich ruhig, ist aber ein bisschen ekliger. Ja, <lacht> ähm, so es. Es unvorstellbar. Heute in der Früh, wir haben noch geschlafen. Es war ein Gewitter, ein Gedonner. Und wenn man das jetzt so sieht, es ist einfach wieder blauer Himmel. Ja, in der bucht, einfach ein Traum da. Ähm, wir sind auf dem Weg zum Utschka bis auf den Gipfel diesmal. Der gehört irgendwie dazu. Und wo sind sie aufgeplagen? auch ganz ohne Motor, das ist ja. irgendwie Pflicht, der Utschka. Ja. Ähm, ja. Frühstück, die Burger, das gute Essen, Liter weiß Bier, also ich habe den Urlaub echt viel tun können. Ja, <lacht> ja. ähm, war aber mega cool und für uns ist dieses Istrien-Fahren einfach total oh mein, Entspannung. Ja, genau. genau. Das unter Anführungszeichen lassen wir uns das da gut gehen, obwohl es nicht, ist ja auch nicht schlecht geht, aber da wird auch weniger Wert auf Biken gelegt, sondern einfach wirklich auf Fun okay. und einmal auf Dresen ja. und so. Und wenn es einen Tag nichts weiter dann haben wir nichts gedacht. Das ist unser Ausgleich, wir genießen das wirklich Volle und die Gegend da ist ein Traum. Also die dreht es da kurz aus man sieht es da, Das ist wirklich immer, das, das, Die haben auch einen Blick aufs Meer. Was nicht zu unterschätzen ist in die Gegenden, am Meer unten ist wirklich warm, also ich will es wirklich jetzt mal rauffahren. Am Gipfel oben, wenn man da sieht, ähm das muss ich jetzt mal, das ob es dann geht. Ja, das sieht man schon. Da ist ziemlich wolken verhangen. Also sollte man sie da nicht so unterschätzen bzw. Bekleidung und so weiter der Wind auch gehen kann. Ähm, zur Auffahrt zu der Tour, sie ist eh schon im bei uns, die Varianten macht. Ist wirklich eine coole Tour, geht komplett auf das ja, auf. Lang auf das auf. Ja. Also <lacht> ja nicht so steil heute, aber echt lang. Aber lang, ja. Aber schön. Ich freue mich dann nicht mehr aufs Meer. Ja, ich freue mich aufs Meer. Nein, es ist cool, das ist nicht da mega, aber es ist halt echt lang. Es ist wirklich lang. Man hat effektiv abfahren. Also Vom Gipfel, der liegt auf knapp 1400, fährt man wirklich fast 1400 Höhenmeter auf, auf Null. Ähm, was nur zum Sagen ist, die Gastfreundschaft in der Gegend ist wirklich ein Wahnsinn. Also, das ist irre, was da los ist. Also, jeder Biker grüßt jeden Biker. Und ein Nationalpark Biker ist irre, weil es ist nicht verboten, es ist sogar gewünscht, Die feiern das Volle. Und die Ranger sind da und fragen sich welche Bikes sie sind und wie das ist und wo man herkommt, und das ist einfach ein Wahnsinn. Es gibt zwar Radverbot, ich habe es ja schon angekündigt, Überschreitung von Utschka geht nicht mehr. Auf meiner Utschka sollte man separat davon, weil das oben irgendwie so ein Brug ist und, so. und das ist für halt wichtig, passt ja. Und wo es nicht zum Biken geht, ist ja die Strandpromenade Richtung Opatia von Lobran, also da ist auch Radlverbot. Und durch Opatia durch, aber da ist ja meistens so ein Auflauf. Und E-Bikes feiern uns ab. Ja, total. Also ich Weil du, du siehst du keinen einzigen E-Bike e und auch keine e bike genau. Die haben mich schon gefragt, wo wir die her haben. Genau. Weil es gibt da eigentlich ja halt, außer wahrscheinlich, bike ja, so Ja, genau. Da gibt es da ganz wenig. Ja, ich schwitze. Wir schwitzen weiter, so soll es sein. Ich schmecke wie mein Burger gestern. Salzig und scharf. Halt. <lacht> nein, nein, das war nicht so lustig. Ähm, ja. vielleicht nochmal, schwenken schwenke um die Kamera. Blick da raus. Ähm, für das, dass er heute hat, Regen und alles, muss ich echt sagen, ja, Findest da zieht es ein bisschen einer. Sollte eigentlich so bleiben. Das Wetter da unten, ja, ist relativ schwarz zum Sagen. Es hängt oft es und... Es hängt eigentlich fast immer, gell? Genau. Und oben, da muss man es schon erwischen. Wir fahren jetzt auf. also nur zum Vergleich, es ist wirklich so jetzt blauer Himmel, es wird es dann sehen, so dann stecken wir irgendwann im Nebel fest. Nichtsdestotrotz packen wir so und heute euch am Laufenden. Die muss ich bergauf halten, also wisst ihr, was los ist? Fragt nur einer, wo mich gerne unterstützt fangen. So, das ist die einzige Wasserstelle, mehr oder weniger, oder? Ja, du auch, was ja. Ach, ist Fein. Also wassermäßig... Ist echt zum Mitnehmen. Ja, nimmt euch halt mit und sieht mir da ein Stück. Das Wasser eigentlich, gell. das ist mit dem Wasser recht nahe, weil der Utschka Aber Wasser haben sie Dächter gekauft. Ja. Aber jetzt gehen die Bäche voll krass, weil es glaube ich seit vor mir kommen können sie in zwei Wochen durchkriegen. Ja, ich glaube auch. Also Und so Bäche, jetzt mega. auch fast. Auch um unten oben. bei der Punkt, ja. wo wir Künstler kriegen haben, das war Wahnsinn. Wir haben für so die Aula, also, Das dieses Hammer gewesen. Ja, mega. Trinkwasser mehr, ja. ja. Ich habe gerade auch drauf, weil ich glaube, da haben sie ihn schon mal geschumpfen, wenn wir es laufen lassen haben. <lacht> Prost! Ein Nein, aber allgemein auch, wenn wir also die ganzen Türen, was mir eigentlich gefahren sind, wo vorne, da gibt es fast nirgendwo Wasser, außer in Lavranska Trager. Da kurze Trail da eben wo der Trail ansteigt, ist, gibt es einen Brunnen genau, aber das war es dann auch schon so, jetzt kommt wieder die Sonne raus ihr seht krass, Es ist echt schwül aber so zieht es umeinander versprochen ist versprochen, ihr seht Nebel wir sind jetzt ungefähr auf 1000 Meter erst wenn wir jetzt 1000 Meter aufgetreten gut gegangen, oder? Wirklich, ich hat einen Riegel, die sind jetzt die Oberfrühstückerin, die macht das eher bedachter und gesünder. Ich klebe mir alles, ich aus mit Butter und alles was so hergeht. Die beim Frühstücksbuffet habe ich sogar gefragt, und eine dritte Portion von den Röhren wie Ich bin schon immer da gegangen. Ähm, Kann Nachteilig sein, wenn es heiß ist, bei Ist natürlich geil, wenn es nicht so heiß ist, weil dann ziehe ich da hin so ein so Diesel-V. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das ist diese Passstraße zum Utschkaufen. Da haben wir nicht so viel los. Gell? Ähm, ja, eigentlich gar nichts los. Beim Auffahren haben wir getroffen, wie viele Autos? Fünf? Fünf Autos. Ja. Ein Ralf, ein Rennradfahrer. Genau. That's it, das war's. Ähm, ja, aber wir hoffen, dass der Gipfel vielleicht sogar, jetzt kommt die Sonne wieder raus, äh, ja, ich ich. über den Wolken ist. Das ist mega, weil dann sieht man ein bisschen nach Bula, Borec, Triest, zurück. Ähm, wir haben die letzten Tage richtig geiles Wetter gehabt, sogar Wirbelstürme und so. Ähm, ich werde heute Nacht wenn man nicht gerade jetzt einen 5 Liter Domislav haben kann, einen Post ausgelassen, dann sieht man da ein bisschen was. Star. Und da ist es! sind schon online. Sind eh online. Ähm, ja, jetzt kommt ein Auto, glaube ich. Verstehen ja. wir, jetzt kommen wir aus. Also. Ähm, jetzt seht man, wie das ist, wenn ein Auto kommt. <lacht> richtig unheimlich. Ähm, wir haben jetzt ungefähr noch, sind jetzt noch 350 Höhenmeter und dann sind wir auf dem Gipfel oben und von dort da geht dann der Drehlocher Stay tuned, weiter geht's. Ja. Hey, aufstehen, nicht schlafen! wahrscheinlich okay. <hums> <hums> <hums> ist ein ja. du Yes. <laughs> Wand but... Ja. Yeah. Mega. Wow, gibsting mal das bitte. Ladies and Gentlemen. Wir haben es geschafft. Oh Wunder, oben der Turm hat 1400 Meter, über Adria das Wandern, heute wirf ich rauf. 1400 Meter. Das ist richtig. <lacht> <lacht> auf eine Rechnung. Äh, richtig cool, Richtung, wer es ein bisschen kennt, Bula, da draußen, hinten Priast, schaut ein bisschen aufgelockert aus. Ja. Da eher düster Müster, ein bisschen Mordor von Istrien. <lacht> <lacht> Aber nein, passt schon. Wir äh, haben echt eine coole Aussicht. Ich habe gerade gesagt, war richtig cool, einmal Nachtaufnahmen machen, weil es echt passt. Es also ist einmal vom, vom Dings her, da ist mhm. recht kalt, ist mega so, aus und dumm, bewährt. so. Also, haben wir schon wieder Projekt laufen. Wir fahren jetzt in drei Leute, den, denen es da eine GPS-Tracks und Download -Down gibt. Überschreitung bitte nicht machen. Ist Nationalpark und sind in Kroatien scharf, genauso mit dem Wildcamp in Kroatien, bitte auch nicht machen. Ich finde das nicht so lustig. Ähm, ja, viel mehr gibt es nichts zu sagen bei uns ist jetzt Kette rechts. Jawohl. <lacht> Zauber. Also, man sieht es nicht so gut, aber man da geht's es kaum. Ist echt. Wir haben jetzt die Waffe, die schauen aus wie ein Nutella-Brot. Schauen wir aus, ja. ja. Und so ein Krieb haben sie also. Jetzt könnt ihr nicht mit Nutella-Brot Radl fahren, gehst Es ist so rutschig. Es war furchtbar. Also, so es eine... ist schon rutschig. Oh. Und jetzt sind es echt ja, glatte Flächen, gell? Wer es rudert, der hat nicht rudert. Wer jammert, hat keinen Geschlechtsverkehr. Hä? Wir lassen sowieso kochen. So oder so, <lacht> was es geht. Mir hat die Bremsscheibe sogar leicht abgebogen, weil der Börbkuss auf dem aber geht noch? Man kann alles finden. Ja, Und übung ist auch. Also, schaut keinen. Dann lassen wir den fahren. Ich habe keine Chance, es ist Krankheit. Okay. Gut, schau mal. Da Was hast du, du, was hast du gekrönt, was hast du gegessen mit dem Doping gemacht? Ja, mein Gott. Ja, jetzt kommt ein Kilo. Das ist doch so mit Butter. Okay. Ja, den bestimmen wir morgen nachher. Jetzt sind wir zurück, oder? Ja. Was da rauscht ist keine Autobahn, Entschuldigung, das Meer mit der Bike. Seht so ihr, Bucht Jetzt seid nicht die Welt los. Ein paar Kugeln um Ja, Sonntag. Und das Wetter ist richtig cool. Der ähm, Trail war richtig cool, wenn auch richtig schwer. Also nass ja. ist echt was, Echtrasse, Aber Aber den volle Tag. Äh, in diesem Sinne? Ja. ja dranbleiben, bis zum nächsten Video. Ja. Wenn es euch gefallen, einen Daumen nach oben, gerne. Kommentare gerne dazu. Gut äh, einfach von der Wicke, mit der Verletzung und jetzt das mit dem Haartier, da wo ich rattern, das ist schon Wahnsinn, ja. Ja, kippt so. Also, also, erste ist den ersten Tag man halt ein bisschen besser gehen. Ja. Schmerzen, ja. ausblenden, Zuchtbeißen, die Haken kommen, so habe ich gelernt. Die Weiche in die Speiche. <lacht> äh, danke an die Alina fürs Schneiden. Weil die hat jetzt die ja. ganzen Videos in Realtime angesagt, die wärst jetzt auch noch dran. Und ja, wir sehen uns glaube ich. Ja genau. Bis Für den ich. Ciao. Ciao.